Abschlussstreiche. Heute werden wir eine Menge Blödsinn sehen. Nichts, was hier passiert, ist wichtig in der echten Welt. Sehr verstörende Nachrichten von der Vernon Central High School. Tut einfach, was wir sagen. Und auf den Boden! Du solltest dich schämen. Ich geh zurück ins Klassenzimmer! Kann ich davon ausgehen, dass da unser Schutzengel ist? Stop. Willst du, dass noch mehr Leute sterben?